Für alle, die sich jetzt wundern, wo diese Bilder herkommen, richtig, das ist noch ein altes Video aus dem Sommer 2021, aber es ist wirklich genial, mega schöner Trail, mega Panorama und von dem her schaut es euch unbedingt an. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal sind wir in Südtirol unterwegs, genauer gesagt in Stärzen. Genau, von Stärzen mhm. im Start. Jetzt stehen wir in Freienfeld, ganz ein netter Platz. Und bei uns geht es heute auf den Zinsala. Äh, haben wir bis jetzt nie gemacht, nur von unten angeschaut, aber jetzt probieren wir es. Und weil es heute so lang ist, wird sogar gecheatet, weil Petra und Nick haben sich ultra leichte Bikes besorgt. Wir haben die Kilo, was hast du gesagt, dreieinhalb, <lacht> elf. Ja, meins hat schon wieder fast 15, weil ich habe einen anderen Vorderreifen <lacht> reingemacht. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir sie überhaupt so einstellen können, dass sie für uns fahrbar sind. Weil die sind schon deutlich anders als das, was wir sonst so fahren. Sachsenklemme heute Abend. hier <lacht> läuft. Wir warten noch ein bisschen auf die Sonne. So, Petra ist mal wieder vorne weg. Ja, mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Es ist auch schon wieder ordentlich warm. Und im Hintergrund sieht ihr jetzt spitzen schon die ersten größeren Berge raus. Die ist ist bisher eigentlich super und großteils auf der. Und jetzt geht das ah, wieder los. Danke. Da sieht man jetzt, wie sich die Passstraße raufschlängelt. Sieht mega aus. Da sind leider mega viele Motorräder am Weg. Also es ist alles andere als gemütlich. Ja, das einzig Gute hier ist wirklich das Panorama. Das mega. Aber sonst teilweise schubweise also echt die Hölle los. Uh. Uhuh. Die Passhöhe haben wir schon mal erreicht. Sehr geil. Ausblick hier oben. Echt super, super gut. Und ja, eine kleine Windkraft ist auch da. Pensayau. 2211 Meter. Uhu. Da haben wir noch ein bisschen Blick in die andere Richtung. Und für uns geht es dann da weiter, die Nummer 14 auf den Zinsela. Nachdem wir die Passhöhe überschritten hatten, ging es dann den Trailberg auf. Den konnten wir zum Großteil aber zum Glück fahren. Einige Strecken mussten dann aber trotzdem auch geschoben oder getragen werden. Und wie ihr seht, ging es immer so ein bisschen rauf und runter. Also hat es sich auf jeden Fall gelohnt, schon mal zumindest den Helm aufzuhaben. Wie so oft bei diesen Kammüberschreitungen, immer wenn man denkt man hat es gleich geschafft, dann eröffnet sich der nächste Apfel und so war es hier auch, aber es hat sich wirklich absolut gelohnt, das Panorama ist unbeschreiblich und die Wege waren super super schön. Ja, Kai. Da machen wir gleich mal einen kleinen Schwenk. Von da hinten kommen wir hoch, da war die Passstraße, da war dann auch der Weg weiter. Hier ist noch ein bisschen Schneedepot, das Gipfelkreuz ist gigantisch, der Martin fotografiert gerade in Richtung Stubai ist das? Ja, das ist ein tribulaun und, -Alpen. Tribula und alpen Da vorne ist dann die Amteinspitze und Wolfen da, da hinten sieht man sogar leicht die Naht. So, Gipfeljause. Beinahe selbst belegt vom Bäcker erstanden. Hm. Noch zu müde zum Jausnen. Aber hier, hier geht's weiter. Oh Gott, da ist wieder Glück. Herzenfutter. In Blech, das ist noch das verrottet alles. Fleisch und Blech. Und? Oh. Ach, nicht schlecht. Passt gut. Mm. <lacht> Mm -hmm. There is a line between dreaming and feeling. Good. It's four o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if ah, I yeah. I feel stuck here. In Am I one of those crazy people? Should I stay here? Should I let go? Pull the sheets over my head, hoping change is gonna find me. You don't have to. meine am Can you have me what I need? Can you tell me what you see in me? I just feel stuck here einen kleinen Panorama-Genießstopp. Ja, eigentlich ist schon die ganze Zeit der 14, er oder? Da oben sieht man den Gipfel, da ist das Kreuz. Panorama, tolle Felslandschaft, aber dementsprechend auch ein relativ technisch schwerer Trail auf einen gewartet hat, wurde es dann ab der Mitte immer flowiger und unten war es dann einfach nur noch purer Fahrspaß und mega flowig. Ich Hier. Ihr müsst hier vorbei fahren. Ja, und Bye-bye. und auch schon zu kehrt, wie ich sagen will. Mega. Ja, ich möchte einen Aber Die Wicke hat ein Glas Wasser, ein bisschen mehr bestört Ich habe nichts ich bekommen. Hab ja. Ich, ich habe alles. Aber das Wichtigste ist, man muss einfach glücklich sein mit dem, was man hat. Da, weiter geht's. Schau, gesehen heute so bitte. Grüße für die Wicke. Ja. ja. Bei dir schaut es immer noch schlecht aus. Ja, Jetzt wird bei uns das erste schon weniger. Aber Nico, ja, das war's. Mehr will er nicht. Ja. Du hast, du hast dann für war mit Mühl, so einen kalten Verfäbster und ein paar Und Mühe vor. Und den ganzen Faspeisabschluss-Marspeis.